Guck genau ja, zu, dass wir brauen. Rüdesheimer Kaffee wird jetzt präsentiert. Das ist Cognac, ne? Pass, pass. Warum wird das jetzt gerührt? Damit der Zucker sich auflöst. Und wenn er karamellisiert ist, wird er mit Kaffee abgelöst. Okay. Und das schmeckt lecker. Okay. Dann ist es so ähnlich wie Paraguay in Spanien. ist auch espresso mit Cognac. Ich bin mal gespannt auf den Geschmack. Und wie Musik. Einen Löffel gibt es nicht dazu, ja. wir okay. okay, schön. Et voilà! Et voilà! Dankeschön! Dankeschön!